Servus Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal CarVaria TV und zu einer weiteren Folge unserer Serie Traffic Talk Geschichten der Straße. Heute, ja, ich habe ein kleines Problem immer mit den Fahrern, die äh, wie in ihrem Glaskäfig durch die Gegend fahren und nicht wissen, dass man auch mit anderen Verkehrsteilnehmern kommunizieren kann. Äh, Thema Kommunikation ist Trumpf. Kommunikation, naja, ja gut, verbal geht schlecht beim Autofahren, es sei denn, äh, man schimpft so laut, dass die anderen hören. <lacht> Augen, ganz einfach. Ähm, ich kann es immer wieder sagen bei den, du stehst an der Ampel und guckst ein bisschen und äh, lässt einen, möchtest den Fußgänger rüberlassen, einfach Augenkontakt herstellen. Ja? Wenn die Leute sehen, dass ich sie anschaue, wissen sie auch, dass ich sie gesehen habe und nicht übersehe. Kommunikation mit Zeichen, Handzeichen. Ich möchte jemanden rüberlassen. Also gebe ich immer Handzeichen. Auch kein Problem. Das ist für die Kommunikation zwischen Autofahrern und Fußgängern ganz wichtig. Oder Fahrradfahrern am Zebrastreifen. Eindeutiges Verhalten und eindeutige Zeichen, dass man jemanden gesehen hat und ihn zum Beispiel eben rüberlässt. Blinker, ganz wichtig. Kreisverkehr, rausfahren. Blinken bitte. Abbiegen. Blinken bitte, damit die anderen Verkehrsteilnehmer wissen und sehen, was man vorhat. Spurwechsel, das gibt noch ein eigenes Video, Spurwechsel und Blinken. Alltägliches Ärgernis, wenn die Leute nicht blinken beim Spurwechsel. Das Blinken ist das Anzeigen, vorher Anzeigen dessen, was man vorhat. Also Kommunikation mit den anderen. Die Lichthupe und die Hupe, das wird missverstanden als Drängling, das wird missverstanden als Aggressivität. Nein, ist es nicht. Richtig eingesetzt ist die Lichthupe ein Warnsignal und die Hupe ebenfalls bei niedrigeren Geschwindigkeiten oder in der Ortschaft zum Beispiel. Achtung, ich bin hier, ich komme, du übersiehst mich sonst. Achtung, übersehe mich nicht bitte. Kommunikation mit einer Art von Körpersprache. Ähm, sprich eine Fahrweise zum Beispiel, die vorhersehbar ist und die anderen Verkehrsteilnehmer wissen lässt, was man als nächstes macht. Auch so eine Sache, Kommunikation. Was ich meine mit der Körpersprache noch viel wichtiger ist, das Heranfahren an eine Kreuzung, das Verhalten beim Abbiegen, das Verhalten beim Losfahren an einer grünen Ampel zum Beispiel oder das Losfahren, das Vorfahren, wenn vor einem jemand weggefahren ist, dass man bis an die Kreuzung ranfährt. Eindeutig fahren, eindeutig beschleunigen, wieder abbremsen. Nicht so ein bisschen stopseln, nicht so ein bisschen ich fahre mal einen Meter und bremse wieder. Sondern eindeutig den anderen durch die Fahrweise zu verstehen geben, was ich als nächstes tue. Das gilt auch beim Fahren auf der Autobahn mit dem Thema Spurwechsel und so weiter. Wenn ich so eindeutig fahre, dass der andere weiß, okay, der fährt jetzt gleich rüber und dann setze ich noch den Blinker alles gut, dann hat jeder Zeit, sich darauf einzustellen. Aber dieses unvorhersehbare Fahren, diese unvorhersehbare Fahrweise auch beim Geschwindigkeit halten, immer ein bisschen langsamer, wieder ein bisschen schneller, ein bisschen mehr Abstand, ein bisschen weniger Abstand, das nervt. Das ist einfach tierisch nervig und gefährlich. Also Kommunikation, Leute. Versucht mit den anderen Autofahrern, mit den anderen Verkehrsteilnehmern in Kontakt zu treten, um ihnen mitzuteilen, was ihr vorhabt. Generell mal. Also blinken und so weiter. Bitte, bitte, bitte. Ganz wichtig. Naja, es bleibt trotzdem immer unser Motto. Lasst euch nicht ärgern. Haltet euch an die Regeln und fahrt zu. Servus.